Zusammen. Ich bin Andrea und bin im zweiten Lehrjahr als Köchin im Spital zu zusehen. Gerne möchte ich euch einen kleinen Einblick in meine Küche mit der schönsten Aussicht vom ganzen Dorf vorstellen. Kommt doch mit! Als Köchin betreue ich vor allem Lebensmittel vorbereiten und weiterverarbeiten zu feinen Gerichten. Mit Tag fährt am Morgen, am um 7. Uhr an. Als erstes schaue ich auf einen Menüplan, was es heute gibt. Dann mache ich für mich einen Plan und bespreche das mit dem Berufsbildner. Vor dem Kochen kontrolliere ich die frisch bestellte Ware. In meiner Ausbildung lerne ich vor allem alle Lebensmittel kennen und was ich aus denen kochen kann. Im Spital in gefällt mir am besten die Zusammenarbeit im kleinen und coolen Team, wo ich alle Arbeiten als angehende Köchin lernen kann. Die regelmässigen Arbeitszeiten sind auch ein Vorteil. Außerdem hat man im Spital genug Zeit, sich auf die Lehre zu konzentrieren und da bekomme ich viel Unterstützung. Auch wenn ich mal eine Frage vor der Schule habe, kann ich immer kommen und nachfragen und bekomme viel Hilfe. Ich habe mich für das Spital zusammen entschieden, weil es nicht allzu weit von Himmel weg ist und weil mir das Team sehr gut hat gefallen hat. Ja, wenn du dich hier bewerben möchtest, solltest du früh am Kochen haben sowie an den Lebensmitteln und früh an der Teamarbeit haben. Ähm, Im Team ist für mich, also ich fühle mich sehr wohl. Das stimmt für mich, die Top-Müsse. Die meisten du. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.